Erfahren, erkennen und ausdrücken, wer wir sind und was wir sind. Ich lade dich ein, mir mitzuteilen, was für dich ein Sinn oder der Sinn des Lebens ist. Vielen Dank.